Hallo meine Lieben, ihr wundert euch vielleicht über diese Qualität von diesem, dieser Kamera. Ähm, ja, ich habe meine Kameras jetzt mal getauscht und zwar habe ich die, die sonst immer da vorne war, da oben hingepackt und umgekehrt. Weil äh, das Bild da vorne habe ich ja sowieso meistens klein oder gar nicht an. Finde ich auch nicht so wichtig. Aber äh, dass ihr seht, was hier auf dem Tisch passiert, das ist schon wichtig, finde ich. Zumindest für das, was ich heute vorhabe. Ich wollte es erst mit der mit dieser Kamera dort machen. Das hat nicht wirklich gut funktioniert. Und deswegen habe ich meine Kameras gerade umgebaut. Genau. So, und warum bin ich jetzt eigentlich gerade ähm, hier zu sehen? Es ist, ist überhaupt gar kein Adventskalender-Türchen-Video. Genau, ich möchte nämlich heute ein bisschen Baumschmuck basteln und habe mir gedacht, ach komm, ich äh, mache die Kamera an und nehme euch direkt mal mit. Ja, und zwar werde ich das Bild hier jetzt mal wegmachen und dann seht ihr hier meine, meinen Schreibtisch und ich habe mir ein paar Sachen zurechtgelegt. Und zwar kann ich jetzt auch das Licht wieder ein bisschen mehr reinholen, nur zu viel gar nicht, weil ähm, bei der anderen Kamera hat das so geblendet, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mir als erstes hier ein bisschen Hulopapier zurechtgelegt, ein paar ganze und ein Rest hier, wo ich mal was rausgeschnitten hatte. Und äh, die Farben hier, die passen, finde ich, sehr gut zu Weihnachten und ähm, ich möchte mir, wie gesagt, Schmuck für den Weihnachtsbaum basteln. Und zwar nicht irgendwelchen, sondern ich möchte welchen nehmen, der sehr, sehr persönlich ist und den ich dann jedes Jahr wiederverwenden kann. Und zwar möchte ich Bilderrahmen machen, die ich an meinen Baum hängen kann. Nicht zu groß, nicht zu schwer. Die sollen halt in den Baum passen und ich finde, da passt sowas hier ganz fantastisch. Ich hoffe, dass die Kamera das nicht andauernd macht. So, und ich habe mir hier noch was vorgekramt. Meine Big Shot, seht ihr hier schon an der Seite. Und meine Stanzteile, die ich so habe. Und ich denke, mit dieser Stanze hier wird das sehr gut funktionieren, weil da habe ich noch so einen schicken Rahmen innen. Hier muss ich mal gucken, weil ich glaube, die stanzt zweimal. Ich glaube, die stanzt einmal diesen eckigen Rahmen und dann hier so einen schmalen Rahmen. Da gucke ich mal. Ja, hier ähm, ist es ähnlich, weil da stanzt er halt so Außenteil. Also ich könnte einmal das Außen komplett nehmen, aber er stanzt da auch so Teile raus. Ich probiere es einfach mal aus und dann gucke ich, was ich verwenden kann. Linie habe ich noch und dann eben, ja, hier ist das gleiche, da macht er dann auch ähm, so Teilchen raus, aber das stört mich ja theoretisch nicht. Welchen ich auf jeden Fall verwenden möchte, ist dieser hier. Ich liebe diesen, den habe ich äh, mir aus China bestellt, den habe ich auch noch nicht lange. Aber Miss Fruchteis hat heute schon eine Karte äh, bekommen, die ich mit diesem hier gemacht habe. No, ja, ich habe hier noch ein paar andere drin. Da gucke ich dann mal, ob ich davon noch was verwende oder nicht. Ähm, ja, das sind so meine Stanzteilchen, die ich habe. Das Herz finde ich auch sehr schön. Das wird aber, glaube ich, ein bisschen schwierig. Da gucke ich mal. Vielleicht nehme ich zwei Herzen, dass ich einmal ein größeres Herz und dann ein kleineres. Und dann eben, ja, in der Mitte halt dann für das Foto und außen das als Rahmen quasi benutze. Und ich muss ja auch immer bedenken, dass ich ein Aufhängerchen brauche. Ja, und der Rest, hier sind gar keine drin, da habe ich noch keine reingetan. Und doch, hier ist noch eine ich da die ist dahinter gerutscht. Die packe ich mal hier mit rein, weil hier sind so die Wolken. Genau, ja, das reicht mir eigentlich schon. Sehr Sternchen möchte ich nicht, Sternchen hat man irgendwie jedes Jahr. Und das sich mal hier hinter mich. Gut, ja, und dann nehme ich mir hier meine Papiere. Und ich muss auch mal gucken, die sind ja auch noch zu. Oh, die schon so lange nicht benutzt, dass sie schon komplett eingestaubt ist. Ja, ist normal. Ich schneide halt fast alles mit dem Flotter aus und nicht mit der Stanzmaschine. Wobei ich doch vor nicht allzu langer Zeit habe ich sie doch mal ganz kurz benutzt, aber. Ja, nicht so lange, dass es wichtig war, die jetzt sauber zu machen. So, ein bisschen entstaubt, fertig. Gut. Schwupp kommen bitte raus. Und dann gucke ich mal, weil die sind ja nicht so ganz und dann werde ich die glaube ich hier immer auf, ich weiß gar nicht, ah, Falzbrot rausholen. Ich gucke mal, ich glaube 15. Ne? Ja genau, 15 hat immer gut gepasst. War mir doch so. Ja, wenn man die Sachen länger nicht benutzt hat, dann, dann schneide ich das jetzt hier mal auf 15, dann habe ich da genug Platz und damit kann ich ja immer noch irgendwas mal machen. Das Messer ist nicht mehr so das allerneueste, aber seitdem ich selbst nicht mehr bei Stampin' Up arbeite, ähm, ja, kauft man halt nicht so häufig die Sachen und Genau, ja, da müsste ich mal gucken. Ich habe zwar schon jemanden gefunden, der es den Pin -up und wo ich mir dann Sachen kaufen könnte, aber im Moment waren andere Sachen auch einfach wichtiger. Und man kann halt nicht immer alles haben, ne? So, hier oben schneide ich mir das hier auch gleich mal weg. Das brauche ich ja eh nicht mehr. So, dann habe ich hier so ein schönes Teilchen. Die da einmal hier noch hoch. Zack. Die Reste lege ich mir beiseite. Ja, und dann fange ich auch direkt mit dem schönsten hier an. Und ja, das sind natürlich genau meine Farben. Genau mein Ding. So, und da mache ich mir jetzt einen schönen Rahmen. Eigentlich könnte ich theoretisch auch gleich zwei in einem Durchgang machen. Ja, wie ihr seht, habe ich die hier noch nicht mal ausgepackt. Die werde ich mir wohl mal bei Action mitgenommen haben. Nehme ich stark an. Ich wüsste nicht, wo ich mir sonst standsteile kaufe. Aber hundertprozentig sagen kann ich es euch gar nicht mehr. Meine ja. Tüte ist halt kaputt. Ich will die ja eh dann auch in meine Mappe packen meinen Mülleimer. Ja, und dann probiere ich gleich mal das äußerste Teil aus. Also ich befürchte, na, gucken ob hier keine Klebedinger mehr drauf sind. Ja, ich befürchte, dass er dann... Na, ich probiere es einfach. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin vorsichtig, dass mir das jetzt nicht wieder verrutscht. Und dann einmal Mal gleich einmal in die Richtung und einmal in die, um mir einfach sicher zu gehen, dass nichts verrutscht und ich dann trotzdem ich das Ding jetzt rausgekramt, dass das halt trotzdem, ja, der stanzt aber schon mal schön, das ist schon mal gut zu wissen. Bei dem, wo ich zweimal durchgespannt habe, aber da sind ja auch feinere Teile. So, und dann habe ich ja hier mein schönes Tool von Stampin' Up. Ja, ich liebe Stampin' Up-Sachen immer noch, nach wie vor. Das wird sich auch nicht ändern. Das ist halt einfach eine super Qualität. Aber es ist halt manchmal so, dass man sich einfach entscheiden muss. Ne? Was, was möchte ich eigentlich in meinem Bastelzimmer alles so machen? Ja, und da war halt die Entscheidung gegen Stampin' Up. So. Das sind einmal die Sachen, die dann ja sowieso raus müssen. Manchmal geht das auch einfacher, wenn man das hier gleich so raus macht. Und da ist es zum Ausdrücken. So, zack. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen Frickelarbeit bei solchen Teilchen. Aber ich finde am Ende ist es das mal wert. So. Zack, du kannst hier auch schon raus. Ja. Wieder hat er da nicht so gut gestanzt oder die Teile waren einfach nur nicht so, wie ich das will. So. Ja, das sind hier, wie gesagt, alles die Teile, die dann in den Müll wandern. Ich hier gerade Frickel. Ich habe halt die Hoffnung, wenn ich die zuerst rausnehme, dass mir dann das Stanzteil eher heilige bleibt, als wenn ich das danach mache. Tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen für euch dauert. Aber soll ja auch schön werden. Hier macht er nämlich hier schon zicken. Ja, da ist er schon am, am Reißen und will nicht so, wie ich das will, obwohl ich schon zweimal durchgekurbelt habe. Ja, das ist halt bei günstigen Stanzen, muss man da manchmal mit rechnen, dass man. Ich überlege schon, ob ich die gerade nochmal durchkurbel. drum die, die Sachen, die ich rausgekriegt habe, kann ich ja schon mal rausnehmen. So, und das Teil ist tatsächlich ganz schön geworden und jetzt muss ich mir hier nochmal einen kleinen Kreis oder so ein Teilchen hier nehmen. Oder einfach das Teil, was dazu gehört. Das ist natürlich nicht besser. Und das mache ich dann gleich im Durchgang mit diesem Teil hier. Das werde ich dann tatsächlich nochmal machen. Ja, und hier habe ich ja so ein Ding, das kann ich mir ja hier noch mit reinlegen. Und die Teile hier, die sind ja schon mal fast zu schade, um die wegzuschmeißen. Ähm, die kann man auch super mal als Deko irgendwie auf eine Karte noch mit draufpacken. Die sehen ja echt schick aus. So, ich packe mir das hier einmal nochmal rein. Da quietscht es. So, und dann die beiden Teile ich das jetzt, eigentlich kriege ich das immer ganz gut mittig hin. Eigentlich und uneigentlich ist es dann schief. Aber ist dann halt auch nicht so schlimm. So, ich drehe es mal so rum, weil da scheint es wohl gut gestanzt zu haben. So, und dann, ach sieht man, da hat's jetzt, ich, ja, ist es, glaube ich, schon verrutscht. Aber gut, dass ich es mal gesehen habe. Okay, dann klebe ich es mir jetzt doch mit Washi kurz fest, Da muss ich mir aber gerade mal ein Stück Washi holen, so das war ja jetzt egal welches, hauptsache irgendein Washi, aber das klebt hier aber ziemlich gut, das klebe ich hier einmal kurz auf meine Hose mach wieder ab, das soll ja gar nicht so dolle kleben, das soll ja nur ein bisschen das Stanzteil fixieren, so, ja und dann wird das Teil gleich noch mal weil es war ja schon einmal durch, jetzt klebt alles, jawoll, so, zack. So, dann machen wir das erstmal vorsichtig ab. Jawohl. So, also das Teil will ich auf jeden Fall dann noch mal wieder verwenden. Ja, das sieht doch schon mal super aus. Oh, mit dem Holo kommt die Kamera irgendwie nicht so gut klar, glaube ich. So. Und dann probieren wir das doch hier gleich nochmal. Zack. Ich glaube, ich werde die Reste jetzt hier doch weghauen. Auch wenn ich es irgendwie schade finde. Aber wie gesagt, ich bin ja auch im Moment auf so einem Trip alles ein bisschen loswerden zu wollen. Und da will man natürlich dann nicht immer noch mehr, noch mehr aufheben. Jawohl, jetzt hat das hier zumindest schon mal gut funktioniert. Jetzt gucke ich mal, ob es hier auch besser geworden ist. Sieht zumindest so, jawohl, perfektos. Gut, jetzt hat er sich hier natürlich überall wieder reingedrückt, aber es macht ja nichts. Das pieken wir einfach schnell wieder raus. Zack. Auch auf den langen Strecken. So, da ist noch was, was nicht, was nicht draufbleiben soll. So, ich glaube jetzt sollte ich es gut abkriegen ohne dass es mir kaputt geht und beim rausnehmen jetzt so <lacht> dass wir das sein ich hoffe nicht so jawohl das gefällt mir richtig gut das einzige problem was ich bei diesem teil hier habe ist ich habe kein teil was ähm, dieses dieses Außenmaß quasi hat. Das heißt, ich muss mir ein Viereck suchen, was äh, so groß ist wie das Ding und dafür kram ich mir gerade hinter mir nochmal meine Mappe vor und nehme hier jetzt einfach mal, ja, das könnte glaube ich passen, das ist nee, das passt perfekt rein. Ja, da gucken die grünen Teile noch ein ganz bisschen drüber, das macht aber nichts. Und dafür, für das für den Hintergrund, werde ich mir einfach schwarze ähm, Die Cuts besorgen. Für das besorge ich mir noch ein rundes zum Hinterpacken. Ja. ja das ist noch ein Dreifelprogramm. Zack, so. Ich glaube, da brauche ich den großen Kreis. Ja, genau da brauche ich den großen. Ja, wunderbar. Das hätten wir auch. Ja, und dafür hole ich mir noch mal ganz kurz ein bisschen schwarzes Papier. So, ein bisschen schwarzer ähm, Karton. Und auch den schneide ich mir vorerst. Oder das packe ich hier gleich mal wieder drauf. Sonst verliere ich den nämlich noch. Ja, das tut mir ein bisschen leid, dass diese Kamera ewig so mh, äh, Scharf und unscharf wird. Das Stört spürt mich ein bisschen. Ich hoffe, dass es nicht zu oft war, als ich mich hingeguckt habe. So. Gut. Und dann das gleiche Spielchen. Ich gucke mal, vielleicht kriege ich wieder gleich beides drauf. Jawohl, passt. Super. Dann nehme ich mir wieder beide Teile. Schmeiße mir die einmal drauf. Ich die mir auch schön am Rand, dass ich das eventuell auch irgendwann nochmal benutzen kann man. Ja, immer alles schön so verwenden, dass man genug Rest hat, die man wieder irgendwo in irgendeine Schublade packt und wahrscheinlich nie verholt. Ja. Das ist der Nachteil, wenn es dann. Gerade verrutscht, das lasse ich jetzt mal mit einmal, weil das Viereck mir gerade ein bisschen verrutscht ist. Das habe ich gesehen, im Augenwinkel. Und ich denke mal, dass das auch so gut ausgestanzt ist. Jawohl. Prima, prima. Bon das kommt mal an die Seite. So. Okay. Und dann dieses Teil da drauf und das Teil da drauf und ich glaube aber, ich werde mir davon und auch davon jeweils noch eins machen und das als ähm, oh, nee, das funktioniert nicht. als ähm, Vorder- und Hintergrund nehmen und dann diese Teile, oh, da muss ich mal überlegen, wie ich das bei dem hier mache dass ich dann nur dieses Teil hier rausschneide. Das wird wohl auch nicht funktionieren. Ich muss mal gucken. Ich hatte davon noch ein kleines. Vielleicht schneide ich das kleine dann davon. So, weil dann... Na ja, doch, das ist aber sehr klein. Aber wisst ihr, was gerade mein Problem ist? Dieses... Ähm ach, Ich weiß aber, wie mache. ich es mache. Ist doch gar nicht so schwierig wie man immer denkt, so, das ist noch zu groß, ja, das genau, das passt, so, das werde ich mir einmal ein großes Teil noch mal ausschneiden, als Vorderteil, dann mit dem Teil da in der Mitte direkt dann äh, stanzen und dann klebe ich das da drauf, genau, so passt es, und bei dem Kreis werde ich es aber so machen, dass ich mir nochmal einen Kreis ausstanze und dann nochmal dieses Teil als Fenster. Gut, die beiden dürfen schon an die Seite. Das darf auch schon an die Seite. Das hier nochmal auf 15 kürzen. Ja, das ist hier alles gerade ein bisschen spontan. Ich glaube, das merkt man auch, aber ich finde es eigentlich nicht schlimm. Ich habe auch so lange jetzt keinen. Kein Bastel oder irgendwas Video mehr gemacht. Jetzt ich das hier unten, dass ich immer Vor die Kamera greifen muss, ähm, dass ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn ich jetzt mal so ein längeres Video mache, wo ich auch viel Quatsch oder genau. Ich glaube, das darf einfach mal sein. So, als erstes ziehe ich mir das weiter raus, damit ich sehe, wo ich mal hin kann. Die beiden Dinger werde ich gleich so mythisch positionieren und wieder mit meinem Washi-Tape ich hoffe, das reicht vom Platz her das sollte reichen, passt es denn jetzt noch? nein, nicht mehr ganz Dann muss noch ein bisschen mehr in die Mitte so, ich glaube ich glaube, es sieht wieder gut aus jawohl ein schwarzes und auch hier Gleich mittig, einigermaßen mittig zumindest das Fenster. Dann mache ich das mal ein bisschen länger. Der Abstand da glaube ich auch größer ist wieder einmal auf die Hose, weil es doch noch sehr klebt. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, passt das auch schon sehr gut mit den Abständen. So, ja, und dann einmal durch die yes, weiß. Ja, mit so vielen Stanzen, da kennt die Big Shot natürlich auch ein bisschen. Aber da muss sie mit Lachen. Auf dem Weg zurück wird es ja dann einfacher. So. Geschafft, geschafft. Ja, das ist auch immer, wenn man es so weit an den Rand macht, dann ist das auch immer ein Problem. Ne? So, zack. Wieder an die Seite. Die Washi-Tape einmal abgefummelt. Das klebe ich mir hier um wieder an die Seite. Wenn jetzt hier ein bisschen was von dem schwarzen Papier durch das Washi-Tape beschädigt wird, ist das auch kein Problem, weil es kommt ja dann, kannst es ja einfach umdrehen. So, und dann habe ich meinen ersten Bilderrahmen fertig. Die Teile kann man auch wieder schön aufheben irgendwie als Anhänger oder so, dann eben so rum, wenn vorne vom Washi-Tape was kaputt gegangen ist. Ja, und dann kann man jetzt dieses Teil schön hier drauf kleben, dieses Teil hier drauf und wenn das ein bisschen rüber guckt, ist das überhaupt kein Problem. Und dann nehmen wir uns diese Teile, da mache ich jetzt auch äh, mit Absicht diesen schönen gefalzten, also gestanzten Teil nach hinten, hier sieht er nicht ganz so schön aus. Da seht ihr, das hätte ich mit der anderen Kamera niemals zeigen können. Und hier sieht es halt schön aus. Und den drehe ich mit Absicht so rum, dass die schöne Seite nach hinten zeigt, weil das ist ja später unser Teil. Ja, und dann kleben wir an drei Seiten, wichtig, nur an drei Seiten oder hier nur so, dass ihr von oben dann noch ein Bild reinschieben könnt. Genau, also dann am besten vielleicht so ein, das Bild sollte ja nicht viel größer als das sein, eine Nummer größer. Und dass man es dann eben von oben reinschieben kann. Und hier muss man dann auch gucken, wie viel Abstand man lässt. So ungefähr, damit man das eben schön draufpacken kann. So, und jetzt werde ich aber erstmal den Kleber rausholen. Und hier alles. Also solche Teile hier wie das hier, das mache ich eigentlich viel lieber mit Sprühkleber, ehrlich gesagt. Ich glaube, das mache ich auch gleich, weil sonst habe ich nämlich... Nachher überall diese Klebereste. Ich gehe mal ganz kurz zu meinem Sprühkleber und sprühe da einmal drüber. So, ich habe jetzt hier einfach mal meinen Tesa-Sprühkleber genommen und habe den, der hat Sonne abgekriegt, krass wie das ausgeblichen ist, bin da mal kurz drüber gegangen und dann sieht man nachher die Klebereste nicht so. Das finde ich schöner. Ja, und dann versuche ich das, versuche ich das ungefähr mittig drauf zu kriegen. Na, jetzt will er mich schon ärgern hier. Ja, so in etwa, so hundertprozentig muss es nicht sein. Hauptsache, das klebt. ihr solltet aber schon vernünftigen Kleber nehmen, ähm, weil das ist ja eine weihnachtsbaum die macht man ja jetzt nicht nur für ein Jahr, sondern eben für ein bisschen länger. Das soll ja auch schon ein bisschen halten. Ne? Deswegen ruhig, ein bisschen besseren Kleber. So, ich weiß auch nicht, ob das so mega gesund ist, jetzt diesen Kleber hier im Raum äh, zu benutzen. Ich wollte jetzt aber deswegen nicht extra auf die Terrasse gehen. So, jetzt hätte ich beinahe das falsche Teil genommen. Das wäre doof gewesen. So, und da muss ich jetzt, ach so, da muss ich jetzt aufpassen. Das kann ich ja genau. Ach so, jetzt bin ich wieder mit meiner Birne davor. Das kommt davon, wenn man lange immer nur für sich selbst gebastelt oder Sachen gemacht hat und nicht vor der Kamera. Dann vergisst man wieder, dass der Kopf ja nicht davor sein darf. So, perfektus. Und so sieht man jetzt auch keine Klebereste, wobei die Klebereste ja meistens sowieso äh, wieder trocknen und man die eh nicht mehr sieht. So, wie gesagt, jetzt das Teil drauf und nur an drei Enden Kleber drauf. Und da nehme ich jetzt aber hier wieder meinen Techie-Glue. Den muss ich mir auch unbedingt mal wieder nachbestellen. Der ist nämlich so langsam aus. Und dann ist es auch ganz gut, wenn man ihn an einer Seite festhalten kann, ohne dass man klebrige Finger kriegt. Ja, die passen ja genau übereinander. So, das sollte dann erstmal eine Weile trocknen. Aber man kann jetzt natürlich dann, wenn es dann geklebt ist, hier oben dann eben rein tun? Was wir jetzt natürlich noch nicht haben, was wir gleich noch machen müssen, ist für hier hinten noch so ein Aufhängerchen, der sollte da noch dran geklebt werden. Und den werde ich mit diesem Kleber hier befestigen, weil der wirklich sehr gut klebt und ich möchte einfach nicht, dass das Ding Rucki-Zucki wieder abreißt. Genau. Das machen wir aber gleich. Jetzt klebe ich erstmal das. Und da muss ich jetzt mal gucken. Ich nehme mal hier dieses Teil, lege mir das mal hier hin und halt macht da ein bisschen. So, ein bisschen größer als das. Oh, jetzt kann hier schon so viel Kleber raus. Ein bisschen größer als das Teil lasse ich da die Öffnung. Ja, das sind doch schon relativ kleine Fotos dann. Ja, die muss man sich dann natürlich zurechtschneiden. Ne? Oder man guckt vorher gleich, dass man so Passbildgröße nimmt. Ähm also von den Rahmen her, dass man die so bastelt, dass man dann am Ende Passbildgrößen-Fotos reinmacht. So, jawohl. Dann muss man halt drauf achten, wo dann hier jetzt oben war. Also, wo kein Kleber ist, hier genau. Das brauchen wir dann, müssen wir dann wissen für unseren Aufhänger ja sehr schön gefällt mir schon richtig gut genau und dann mache ich als nächstes einmal diesen Aufhänger und dafür nehme ich mir hier ein bisschen was von diesem Restpapier den Streifen hier der ist nämlich hier breit genug ach so jetzt wollte ich die Big Shot zum Schneiden nehmen ja auch nicht schlecht so, Ach, zwei Minuten am basteln und alles fliegt durch die Gegend. Über alles, alles gepackt. So, genau so ein schmaler Streifen, das reicht hier schon völlig aus. Zack. Und dann gucke ich mal, dass ich das so dran packt Ja, das soll schon eine vernünftige Klebefläche haben. Also das sind vielleicht anderthalb. Zentimeter, ja, anderthalb. Also ich würde sagen, drei Zentimeter nehme ich jetzt mal. Das lege ich mir mal da oben an. Einmal. Zweimal. Zack. Und dann einmal in der Mitte. Also entweder legt ihr es euch jetzt hier bei anderthalb Zentimetern an und falzt es so. Oder ihr knickt es euch einfach in der Mitte und das hat noch nicht mal richtig gepasst. Seht ihr? naja. ja. Okay, nicht so schlimm. Ich nehme dann diese längere Seite als Klebe. Warum hat das denn jetzt nicht gepasst? Ich habe es doch bei anderthalb angelegt, oder nicht? Ach, ich habe es bei Inch angelegt. Ah, okay, da war der Fehler. Ich habe es bei einem Inch anstelle anderthalb Zentimeter angelegt. So, das geht halt hier auch nicht so ganz gerade. Das macht ja alles nichts. Ist jetzt nicht so schlimm. So, okay, so, hier passt es jetzt. Mache ich halt das nochmal jetzt auch kein Weltuntergang, da nochmal einen Streifen zu machen. So, und dann bei anderthalb, bitte, nicht bei einem in einer und zusammenklappen. So, das hier an die Seite. Ich habe das doppelt genommen, damit es ein bisschen stabiler ist. Und jetzt nehme ich mir ein Lochwerkzeug, und zwar ist denn? Müsste eigentlich hier drin sein. In meiner super Wunder Da nicht. Ach, dann nehme ich einfach das gute Teil hier. Aber ich habe auch von ach, hier von Stampin' ab Genau, und da habe ich nämlich das Teil raus gemacht. Das Ding hier hinten, wo eigentlich die Teile immer reinfliegen. Das habe ich mir abgemacht, um zu sehen, wo das Loch dann ist. Und so lege ich mir jetzt diese beiden Teile ungefähr mittig hin und Stanz mir da die Löcher rein. Zack. Hier versuche ich das auch, ob sie ungefähr mittig hinzukriegen. Muss ja nicht hundertprozentig sein. Zack, so. Ja, da fliegen mir zwar dann die Teile entgegen, aber das stört mich ehrlich gesagt nicht. So, eingesammelt und weg sind sie, so fertig. Gut, und jetzt mache ich mir einen Tropfen, nein, das ist das andere Techieglue, das ist jetzt mein Kleber. Was ist der Glue hin? Also das da war auch gerade Techieglue, achso, das ist doch der Glue. den habe ich woanders von hingestellt. gestellt, okay. Oh Leute, was ist denn los mit mir heute? So, mach mir hier nur so ein ganz bisschen da zwischen, so ein ganz bisschen Kleber, da und da, dass ich das hier, ja, das ist gut, dass du umfällst. Das einmal zusammenklebe und hier mache ich das genauso. Einmal da in die Mitte und dann einmal hier ringsrum. Zack. So. Dann habe ich das nämlich einmal doppelt gemoppelt, das hält dann besser. Und dann schnappe ich mir diese Teile. Gucke jetzt, wo meine Öffnung war. Hier habe ich meine Öffnung, nehme mir da jetzt in etwa die Mitte. Und werde mir das so kleben dass der Rand halt da genau, dass da genau das Loch ist. Dass hier halt nicht so viel rüber guckt. Wisst ihr, wie ich meine? Und diese hässliche, wenn man so eine hässliche Seite hat, wie da gerade, so, dann packe ich die natürlich an das Ding dran. So, hier ich Hier habe ich, glaube ich, gar keine hässliche Seite. Nicht so wirklich auch egal so up, up, up, da ist der kleber ich muss mal gucken ob der von der breite her nicht zu breit ja, der ist zu breit ich hole mal kurz den schmalen so sehr gut dass man als bastler fast immer alles vorweg hat hier habe ich jetzt diesen schmaleren, ich weiß gar nicht der ist glaube ich 6 und der ist bereit und der hier der sollte aber schon ausreichen und dafür brauche ich auf jeden fall hier wieder meine hilfe für den anfang und auch dann um das Klebeband abzukriegen, jetzt muss ich erstmal gucken, wo hier der Anfang, da ist er, so und hier ist am Anfang dann schon mal so ein, damit das dann nicht so klebt und man den Anfang findet und das vorne benutze ich aber trotzdem, aber an dem hässlichen Teil, wie gesagt, so und klebt mir das mittig auf und bei diesem Kleber ist es ja wirklich so, wenn der klebt, dann klebt er aber man muss ihn auch vorher ordentlich andrücken, damit er klebt. So. Jetzt schnippe ich mir das hier ab. Das lasse ich erst einmal drauf. Das mache ich gleich. Und dann nehme ich mir hier wieder meine mega super Hilfe. Und hoffe, dass ich dazwischen komme. Das ist immer so ein Gefummel ne? Bei diesem Kleber dann dazwischen zu kommen obwohl ich das ja schon festgedrückt habe. Mit dem Falz. Nein. Trotzdem. So Und jetzt. Und nicht wieder von der Dings abgehen. Du sollst nur von der Folie abgehen. Also das weiß nicht, ob ihr das auch habt, dieses Problem. Ich habe das jedes Mal bei diesem Kleber. Ne? Das da ja immer. So, jetzt habe ich es. Super. Okay, nochmal versichern, wo die Öffnung ist. Wo bist du? Wo bist du wo nicht. Da ist die Öffnung, da mache ich jetzt meinen Finger rein, dass ich sehe, wo ist in etwa die Mitte von dem Ganzen. Ja, und dann lege ich es einfach hier hinten so drauf, dass das Loch gerade so frei ist. Das reicht mir nicht, um da ein Bändchen reinzumachen und dann sieht man nämlich, sieht schon aus wie eine Weihnachtskugel eigentlich. Ne? Das andere wird nicht ganz aussehen wie eine Weihnachtskugel, aber soll es ja auch gar nicht unbedingt. So, hier haben wir das andere. Wo ist hier die Öffnung? Okay, es gibt eine Öffnung. Ich habe eine freigelassen. Ich weiß es. Das ist sie aber nicht. Das doch das erste Teil, was ich hatte. Na, also sage mal. Jetzt mich ärgern. Nicht so, das mal drum machen. Da ist Kleber, da ist kein Kleber. Ha! anders eine gute Idee. So, da ist oben, das merke ich mir schon mal. So und hier nehme ich jetzt hinter dem Teil, also mal gucken, ja, hier ist auch so ein kleiner Rand, Dann nehme ich hier auch die hässlichere Seite. So, drückt mir auch das wieder ordentlich fest. Schneiden die Seiten ab. Zack. So. Jetzt wieder das Gefungel. Das packe ich gleich wieder in die Folie, damit das nicht keinen Staub und so anzieht, weil es, wie gesagt, echt heftig klebt. Oh, das war jetzt aber einfach und schnell. Sehr schön. So, hier ist oben. Und ja, hier ist es mit der Mitte nicht ganz so schwierig, ne? Guckt man so in etwa, so dass das Loch gerade noch so zu sehen ist. Einmal draufgeklebt. Ja, und fertig haben wir zwei Bilderrahmen für unseren Weihnachtsbaum. Das könnten wir jetzt natürlich noch irgendwie ein bisschen mehr verzieren oder so mit Glitzersteinchen oder was auch immer euch da einfällt. Könnt ihr hier noch irgendwas reinmachen oder kann man noch anmalen oder oder oder oder oder da ist ja der fantasie keiner grenze gesetzt aber man hat zumindest eine ganz persönliche sache die man denke ich auch mal ganz gut vielleicht noch so als ähm, schnelles letztes weihnachtsgeschenk an äh, leute wo man einfach eine kleine aufmerksamkeit hinschicken möchte oder verschenken möchte ähm, ja kann man glaube ich noch mal ganz schnell zaubern und hat eben noch so eine süße kleine sehr persönliche Idee zum Beispiel für Freunde ähm, finde ich jetzt auch gerade eine ganz gute Idee vielleicht mache ich noch ein paar mehr davon und äh, schenke meinen beiden besten Freundinnen jeweils so eine und mache ein Foto von jeweils meiner Freundin und mir eben da rein ist ja auch eine nette Idee dann äh, hat man noch mal so ein ganz persönliches kleines goodie zu weihnachten was man noch mit ans geschenk vielleicht hängen kann ja und die können es dann wiederum an den baum packen oder auch nicht oder hängt sich irgendwo hin oder packen sich in eine kiste oder oder genau ja ihr lieben ich hoffe dass das hier was gerade passiert ist mit diesem jetzt funktioniert es merkwürdig ne? ich glaube ich das liegt hier ein bisschen an diesem holopapier ähm, ja also ich finde, dass das mit der Kamera so sehr gut klappt und bin echt am überlegen, ob ich das morgen nicht sogar so lasse für, ähm, für mein Video morgen und mir dann einfach nochmal was anderes überlege beziehungsweise ja, mir für vorne dann doch nochmal eine andere Kamera kaufe. Wenn ich doch mal ein Video mache, wo ich halt längere Zeit mein Gesicht zeigen möchte, dann ist es halt schön, wenn ich da eins habe, was nicht sofort wieder... Ja, was nicht so eine blöde Qualität hat halt. Ne? Genau. So ihr Lieben, ich werde jetzt hier äh, für mich noch ein bisschen weitermachen. Ich brauche insgesamt vier ähm, für äh, meinen Mann und mich und für die beiden Jungs. Und ähm, ich werde noch ein zusätzliches machen für unseren Daniel, der uns ja schon... Erlassen hat. Also wer mich schon ein bisschen länger kennt und meine Videos ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass unser jüngster Sohn vor ein paar Jahren schon gestorben ist, mittlerweile drei Jahre her. Aber zu Weihnachten kommt das immer besonders wieder hoch und er hat schon die letzten Jahre natürlich immer ein Bild im Weihnachtsbaum gehabt. Aber das ist halt ja jetzt nach drei Jahren doch schon ein bisschen mitgenommen und da möchte ich ihm auch gerne noch ein neues basteln. Genau, ja das werde ich jetzt noch machen. Also ich habe noch drei Stück vor mir. Die werde ich mir jetzt noch äh, zurechtzaubern. ich guck mal ich glaube ich werde jetzt nicht dieses papier hier nehmen und am ende von diesem video blende ich euch vielleicht noch mal meine fertigen sachen ein oder wenn die alle gleich aussehen dann vielleicht auch nicht okay ihr lieben ich wünsche euch auf jeden fall noch eine weitere schöne zeit und viel viel spaß im advent ähm, auch wenn durch corona alles ein bisschen ausgebremst ist ähm, hoffe ich, dass ihr trotzdem den einen oder anderen sehen könnt, ähm, die Begrenzungen sind ja auch nicht ganz so krass, also Familie darf sich ja schon treffen, von daher ähm, ja, genießt diese Zeit und ich sage bis, ja keine Ahnung, bis heute, bis morgen, ich weiß noch nicht, wann ich das on, äh, Video hier online stelle, ob ich das heute Abend sogar noch mache oder erst morgen, also entweder seht ihr mich heute schon wieder oder morgen nochmal. So ihr Lieben, ich habe meine fünf Teile fertig und ich dachte mir, ach, ich schmeiße die Kamera einfach nochmal an und zeige es euch gerade nochmal. Also so sehen meine Teilchen jetzt aus. Ihr seht, da habe ich ein bisschen schief geklebt, äh, bin ich ein bisschen verrutscht und als ich es wieder gerade schieben wollte, war es schon fest. Dann ja, die beiden habt ihr schon gesehen, die haben wir ja zusammen gemacht. Dann habe ich dieses hier gemacht und bei dem habe ich mich richtig geärgert, weil dieses Papier hat äh, diesen Sprühkleber, der ist durch das Papier gegangen also komplett durchgeweicht und dachte hier oben, dauernd an meinen Fingern geklebt und wollte nicht auf diesem Teil kleben. Also das war ein bisschen, naja, aber ich habe es hingekriegt und ich finde es sehr schön. Und hier noch eins in Rot. Ja, wie gesagt, überall dann eben diese Teile, dass ich das auch aufhängen kann. Genau, ja, und als ich dann schon mal so dabei war beim Basteln, dachte ich mir, ach, eigentlich hast du noch Lust, noch was zu machen. Und dann habe ich ähm, noch schnell eine Weihnachtskarte gebastelt. Und zwar hatte ich von heute Morgen von Miss Frucht -Aus Eis von meinem äh, Geschenk hier noch, äh, also von dem Adventskalender-Geschenk, hatte ich noch Papier liegen, nämlich dieses hier. Und ihr seht schon, da sind jetzt hier noch so Reste. Wo ähm, so will ich, ja, Hier noch so eine Karte. Ja, auf die Schnelle eben gebastelt, halt. teilweise. Also ich habe mir einen Rohling aus Kart schwarzem, einfachem Cardstock zusammengeschnitten. Das ist der gleiche Cardstock. Und da habe ich dann mit einem Stempel von Action war der aus letzten Jahr oder vorletzten Jahr in irgendeinem so Set, wo auch immer so ein Stanzteil noch mit dabei war. Also da waren drei Stempel drin und ein Stanzteil. Aber wie gesagt, das habe ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr gekauft, keine Ahnung, oder in einer Tauschpost gehabt oder was auch immer. Aber auf jeden Fall war das von Action, das weiß ich. Und dann habe ich das Ganze gestempelt mit dem weißen äh, Stamping-Up äh, Stempelkissen und besprüht habe ich das Ganze mit dem Pinsel, mit diesem Zeug hier. Genau, das ist auch von Stamping-Up, wenn ich mich richtig entsinne. War das von Stamping-Up, ich glaube. Ich bin gar nicht hundertprozentig sicher. Jetzt, weil hier unten steht eine andere Firma. Könnt ihr das lesen? Hallo? Kamera bitte. Ah! Ja, da steht diese Firma. Aber ich war der Meinung, dass das von Stampin' Up! ist. Ich kann es euch aber jetzt echt nicht mehr sagen. Und falls ich euch jetzt äh, da müsst erzähle, ihr habt ja jetzt die Internetadresse gesehen, wo man es herkriegt. Also... Oder wo es hergestellt wird. dann Also ihr habt auch gesehen, es war eine Internetadresse aus Japan. Wird in Japan hergestellt. Ja, vielleicht wisst ihr das sogar, ob das von Stampin' Up ist oder nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Genau. Steht denn hier irgendwie eine Herstellungsadresse. Da war auch japanische Schriftzeichen drauf. Aber hier steht Made in USA. Also da ist nichts von... Da ist nichts von Japan oder so. Deswegen weiß ich es jetzt nicht genau. Aber davon habe ich zwei. Einmal das hier. Und dann nochmal so einen Goldton. Erkennt man glaube ich jetzt nicht so gut. Da kennt man es ein bisschen besser. Ja, da habe ich halt zwei Dinger von. Genau, und das kam jetzt endlich mal zum Einsatz. Das ist nämlich so ähm, Perlmut schimmernd. erkennt ihr wahrscheinlich in der Kamera auch nicht. Aber... Es schimmert auf jeden Fall Permut und damit habe ich halt diese Tropfen gemacht, ja. Und so hatte ich dann Ruki mal eben noch schnell eine Karte gemacht. Ich hatte nämlich vor ein paar Tagen gerade bei Miss Fruchteis gesehen, ich hatte mir ihre älteren Videos mal alle so ein bisschen durchgeguckt, also von, den, von der letzten Zeit so, weil ich vorher keine Zeit hatte, welche zu gucken. Und dann habe ich, äh, ja, wie gesagt, gesehen in einem Video, wo sie Papier, Geschenkpapier äh, Reste benutzt hat, um Karten zu machen und da habe ich gedacht, das passt jetzt gerade und mir ist irgendwie beim äh, Sortieren von meinen Stanzteilen, äh, in diesem Fach, wo die Stanzteile drin sind, da habe ich auch äh, noch ein paar nicht einsortierte Stempel drin und da war der dabei, genau und dann dachte ich ach, das passt doch irgendwie jetzt voll gut zu diesem Geschenkpapier, ach komm, ich mache noch schnell eine Karte, ja und ich weiß noch nicht, ob ich die so schön schlicht lasse eigentlich mag ich das ja so schlicht, oder ob ich da jetzt noch ein paar Glitzersteinchen drauf mache oder noch ein bisschen Glitzer irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, vielleicht, ich habe hier weiße Nuvo Drops, also ich glaube, die werden durchsichtig. Ich glaube, davon mache ich ein paar drauf, weil, seht ihr auch wieder nicht wirklich, seht ihr das irgendwo, hm, Nee. Also die, das glitzert, das ist, ähm, Holo, also glitzert holographisch, ganz bunt. Und ihr seht es doch da ein ganz bisschen, könnt ihr es sehen. Ja, also es glitzert und schimmert und ich glaube, da ich die Dinger sowieso irgendwie nie benutze, benutze ich die doch jetzt mal. Guck mal, wie ich damit klarkomme. Ich habe nämlich irgendwie, upsie, auch schon mal gehört, dass diese Nouveau-Drops irgendwie gar nicht vernünftig trocknen sollen. Beziehungsweise, dass die immer so ein bisschen klebrig bleiben. Das wäre natürlich schade, dann ist die Karte versaut, weil eigentlich sieht die ja wirklich schön aus. Aber, wenn ich jetzt schon mal dabei bin, ne? dann mache ich hier jetzt einfach mal so ganz wild gemischt. Versetzt. Ich mag das immer nicht so ganz ordentlich. Darf mal gerne ein bisschen versetzt sein. Ja, und bevor ich das irgendwann mal wegschmeiße hier, weil es austrocknet, ähm, dann benutze ich es doch lieber mal. Ne? Genau, und das passt ja auch gerade so schön zu diesem. Denkst, seht ihr jetzt, wie es glitzert? Nein, wieder nicht. <lacht> okay, also irgendwie das mit dem Glitzer zeigen funktioniert nicht. Ist nicht so schlimm. Die Karte habt ihr gesehen. Ihr wisst wahrscheinlich, wie diese Nouveau Drops aussehen. Wahrscheinlich besser als ich, weil ich sie ja, wie gesagt, noch nie verwendet habe. Ja, und ich habe von meinen Karten hier noch haufenweise Sachen über. Und da muss ich mir mal überlegen, ähm, was ich da mache. Also eigentlich passen noch immer so die Sachen ein bisschen zusammen. Äh, das gehörte, glaube ich, zu dem. Oder ach, weiß ich nicht. Das gehört auf jeden Fall zu dem. Und das zu dem. Bei den beiden weiß ich nicht mehr genau, was zu was gehörte. Doch ich glaube, das... Das zu dem und das zu der ist auch egal. Auf jeden Fall gehören die irgendwie zusammen. Und da kann ich nochmal gucken. Da werde ich bestimmt irgendwann nochmal irgendwas draus machen. Aber irgendwann und irgendwas ist ja immer, ne? Das kennt, glaube ich, jeder Wastler. Ach, das kommt in die Irgendwann- und Irgendwas-Schublade. Und dann liegt es da ein paar Jahre drin. Aber irgendwann kramen wir was vor und dann machen wir was mit. Meistens ist das so. Okay, ihr Lieben. So, jetzt verabschiede ich mich aber, ähm, ja, ich dachte mir, ich zeige euch einfach die schönen Anhängerchen, Bildanhänger, Bilderrahmen, ja, wie auch immer ihr das nennen wollt. Äh, das ist hier nicht kaputt, das sieht nur so aus, weil es so schimmert ist. Es sei so, nämlich in der Kamera gerade, äh, ich habe gerade hochgeguckt und was sah in der Kamera so aus, als wenn es sich abgelöst hat, aber hat es nicht. So, okay, gut ihr Lieben, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, macht's gut, tschüss.